Hallo alle zusammen! In diesem Video erfahren Sie, wie Sie den 8C-Modus auf einem Computer aktivieren, auf dem bereits ein Betriebssystem installiert ist. Die SATA-Schnittstelle kann in zwei Modi arbeiten, IDE und 8C. IDE ist ein Kompatibilitätsmodus mit Alter, Hardware und Software. Tatsächlich unterscheiden sich die Funktionen von SATA in diesem Modus nicht von den Funktionen seines Vorgängers, der ATA- oder PATA-Schnittstelle. Ach see, eine neue Art der Arbeit mit Speichergeräten, weil der Computer alle Vorteile von SATA nutzt, von denen die wichtigsten sind höhere Geschwindigkeit der Festplatte und SS, die Laufwerke, sowie die Möglichkeit heißer Tausch der Festplatte.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 Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu überprüfen. Die erste Weise. Gehen Sie im Gerätemanager, öffnen Sie den Abschnitt ida ata ATAPI controller Wenn sich in diesem Abschnitt ein Gerät mit dem Wort 80 im Namen befindet, wie in unserem Fall, wird der 80-Modus auf dem Computer bereits verwendet. Die zweite Weise. Rufen Sie das BIOS oder UFI Ihres Computers auf. Informationen zum Aufrufen des BIOS oder der UFI eines Computers oder Laptops finden Sie in einem anderen Video unseres Kanals. Ein Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Suchen Sie dort den Eintrag Story Jumpens, s mode SATA-Emulation oder einen anderen sehr ähnlichen Namen. Wenn der Wert dieses Elements 8C ist, wird der 8 modus bereits verwendet. Wenn das angegebene Element den Wert ID enthält, weilen Sie sich nicht, sofort in, in 8C zu ändern. Es geht darum, wenn Sie nach der Installation von Windows einfach der 8 modus aktivieren, sehen Sie dann einen pseud -Bot Device, den viele als blauer Bildschirm des Todes zeichnen oder das System den Start verweigert und einen zyklischen Neustart durchführt. Daher wird empfohlen, 8C von der Installation von Windows zu aktivieren. Beachten Sie, dass in BIOS einiger Computer keine Möglichkeit besteht, den Modus auf 8 zu ändern. In diesem Fall kann das Problem manchmal durch Aktualisieren des BIOS-Version behoben werden. Informationen zum Aktualisieren des BIOS finden Sie im entsprechenden Video unseres Kanals. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Sie können den 18-Modus der SATA-Schnittstelle auf einem Computer mit bereits installierten Windows aktivieren und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit auf unterschiedliche Arten beibehalten. Erste Führen Sie den Registrierungs-Editor aus, drücken Sie dazu die Tastenkombination Windows plus R und geben Sie Regedit ein. Wechseln Sie zum Registrierungsschlüssel HK Local -System, Karen Control Set Service Ja Sie auf den Parameter Start und setzen Sie seinen Wert auf 0. Setzen Sie im nebenstehenden Registrierungsschlüssel hk-vokal-maschine-system-current-control-z control Set start over den Parameter mit dem Pferdnamen auf 0. Setzen Sie im Abschnitt hk vokal maschine system current control Set, service für den Parameter Start den Wert auf 0. Setzen Sie im Unterschlüssel hk maschinen system service storage Start -over den Parameter mit dem Namen 0 auf 0. In unserem Fall ist kein hkvokal system current service storage Start override, aber Sie haben es, wenn 18 noch nicht installiert ist. Schließen Sie die Registrierungseditor. Starten Sie Ihren Computer neu und geben Sie UFI oder BIOS ein. In diesem Fall erfolgt der erste Start nach dem neuen Start von Windows, am besten im abgesichteren Modus. Alle Methoden zum Laden von Windows im angesichteren Modus werden in Videos unseres Kanals ausführlich beschrieben. Link in der Beschreibung. Suchen Sie in ÖFI oder BIOS in den SATA-Parameter die Wahl des Atrips Betriebsmodus. Installieren Sie es in 8 speichern Sie die Einstellungen und starten Sie den Computer neu. Und mittelbar nach dem Neustart beginnt Windows mit der Installation der SATA-Treiber. Nach Abschluss des Vorgangs wird angeboten, den Computer neu zu starten. Führen Sie das aus. Danach wird der 18-Modus unter Windows aktiviert. Wenn die erste Methode aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat, achten Sie auch auf die zweite Weise. Wenn Sie jedoch beim Starten von Windows im 18-Modus auf Fehler stoßen, geben Sie den IDEA-Modus zurück und schalten Sie den Computer ein. Danach. Führen Sie die Befehlzeile als Administrator aus. Geben Sie an der eingebauten Forderung BCDedit, SetCurrent, Body Minimal ein und drücken Sie die Eingabetaste. Nachdem eine Meldung angezeigt wird, dass der Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, starten Sie den Computer neu. Aktivieren Sie der vor den Starten des Computers 8C im BIOS oder UEFI, wie oben beschrieben, und speichern Sie die Einstellungen. Der Computer startet im angesichterten Modus und installiert die erforderlichen Treiber. Führen Sie die Eingabeaufforderung erneut als Administrator aus und geben Sie Base-Dedit, Delete-Walle, Current, zip ein. Starten Sie den Computer nach dem Ausführen des Befehls erneut. Jedes Mal sollte Windows ohne Probleme mit aktivierten 80 für das Laufwerk starten. Wie Sie sehen können, können die theoretisch beschriebenen Aktionen zu unverwünschten Konsequenzen führen, zum Beispiel der Unfähigkeit, das Betriebssystem zu starten. Kümmern Sie sich daher noch dann um sie, wenn Sie wissen, warum Sie dies tun. In der Lage sind, das BIOS oder UFI auszurufen und gegebenenfalls unvorgesehene Folgen zu korrigieren. Zum Beispiel durch Neuinstallation Installation von Windows von Anfang an im 80 modus Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, wir beantworten gerne Ihre Fragen und freuen uns über Ihre Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Glück!